Hallo ihr fantastisch Menschen. Willkommen zu einer neuen Gameboy Homebrew Folge. Ich habe euch wieder drei, ich hoffe sehr unterschiedliche Spiele herausgesucht, die ich euch gerne präsentieren möchte. Und den Anfang macht Traumatarium, ein sehr sperriger Name, aber ein wirklich exzellentes Spiel. Ihr seht schon alleine grafisch, sieht das schon sehr gut aus im Hauptmenü und das zieht sich später noch weiter. Hat so ein bisschen sehr starken Vibe von Darkest Dungeon, falls der ein oder andere das gespielt hat. Das ist ja so ein Prinzip so ein rundenweise Dungeon Crawler mit einer Gruppe, wo ihr euch dann halt um Raum zu Raum durch einen Dungeon durchkämpft. Das ist hier natürlich ähnlich, aber natürlich nicht ganz so äh, komplex, sage ich mal. Hat die etwas einfacher gehalten. Ähm, ich schade jetzt einfach mal ein komplett neues Spiel. Kurz vorweg, es ist hier nur die Demo, die ich euch jetzt zeige. Es ist eine physische Version geplant. Ich verfolge da den ganzen Geschehen so ein bisschen auf Twitter. Wann genau, steht glaube ich noch nicht irgendwie genau fest. Zu so den letzten Schritten, um das Ganze fertigzustellen und wie soll die Cartridge aussehen und so weiter. Das wird da alles öffentlich diskutiert. So, auf jeden Fall, jetzt, ihr werdet es schon sehen. Das ist ähnelt wirklich sehr stark Dark, Darkest Dungeon. Also falls ihr das Spiel nicht gespielt habt, ihr habt da wirklich so, so eine Art Dorf, wo ihr euch Kräfte sammelt, wo ihr auch einkaufen könnt und so weiter. Hier ist das natürlich das Town Center, wo ihr verschiedene Interaktionsmöglichkeiten habt. Ihr habt verschiedene Shops, ihr habt verschiedene Kneipen und so weiter. Ihr könnt euch natürlich durchaus hier vorstellen, was ungefähr die Läden alle so Pi mal Daumen machen. Ähm, da steht auch Coming Soon, kommt bald ähm, und hier habt ihr dann die verschiedenen Dungeons. Und ihr spielt ja keine Gruppe wie ein Darkest Dungeon, sondern an einzelnen Kämpfer. So, und ich beginne jetzt einfach hier mal in den ersten Dungeon rein. Da sieht man schon, okay, der erste Raum, eine seltsame Frau blockiert unseren Weg. Was machen wir? Reden wir mit ihr oder hauen wir ab? Ich würde sagen, wir reden mal mit ihr. Sie hat immer so Interaktionsmöglichkeiten. So, ähm, anscheinend will sie kämpfen, das geht natürlich sehr einfach. Ähm, ne, ihr seht es entweder a kämpfen oder b ein Item einsetzen, ihr könnt euch wie gesagt verschiedene Items in, in der Stadt entsprechend ähm, ja, kaufen oder hier natürlich auch finden und am Ende eines 10 Dungeons ist es immer ein Boss ne? und dann verdient er halt Kohle, ihr könnt euch vorstellen worum es ungefähr geht. Besonders krass finde ich hier wirklich die Grafik und die allgemeine Stimmung, ihr seht wie Richtig liebevoll Hammermäßig das ist. Ich habe bisher nur das Demo gespielt, deswegen weiß ich nicht, wie komplex noch das ganze Kampfsystem wird und wie sich genau die Items irgendwie auswirken. Aber da gibt es natürlich schon so einige Sachen, wie zum Beispiel goldene Äpfel, dass ihr beim ersten Mal nicht sofort sterbt. Falls ne? Weil, ihr äh, eure Lebensenergie verlieren solltet. Ähm, ja, was machen wir? Ähm, eine Tür. Ist verschlossen. Ich würde sagen, wir durchsuchen sie mal. Okay, wir haben etwas Essen und äh, Bandagen gefunden. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Okay, da haben wir einen Wasserfall, der irgendwie so rötlich schimmert. Seltsam. Ähm, Sollten man trinken? Ich würde sagen nicht. Nie. ne, es, es könnte nicht gut sein. Und äh, ich habe jetzt Leave gemacht, also abhauen. Genau, vorweg, natürlich, ihr seht selber, es ist es leider nur in Englisch verfügbar, aber... Ich denke mal, so die einzelnen Sprachschnipsel so komplex sind die jetzt nicht. Wenn ihr in den 90ern als Kind irgendwie mit sowas klargekommen seid, dürfte das hier auch kein großes Problem geben. Äh, ja, hier haben wir jetzt einen äh, Tunnel mit einer niedrigen Decke und ja, crumbling, also ein bisschen bröckeligen Mauern. Gucken wir mal, vielleicht hier mal was. Ah, und es attackiert uns ein Skelett. Kein Problem. Wir bekämpfen das natürlich. Ich zeige euch noch mal kurz hier, wie man jetzt äh, im Kampf auch entsprechend äh, Bandage und sowas einsetzen kann. Also man geht einfach auf Items und wenn jetzt an, ist eigentlich sehr, äh, ja, sehr einfach und sehr simpel gestaltet, was ja zu dem Gameboy passt. Und so kämpft ihr euch jetzt von Raum zu Raum in diesen Dungeon. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Dungeons mit verschiedenen Thematiken und so weiter äh, hier in den nächsten Kampf. Und... Wie gesagt, ich bin wirklich geflasht von dieser wunder, wunderbaren Grafik. Also, ich freue mich schon, wenn auf jeden Fall die Vollversion rausgekommen ist. Ähm, so, wieder eine Mauer. Untersuchen wir mal. Oh, eine Sirene. Ähm, wie gesagt, mit den Kampfsystemen, wie komplex das jetzt noch wird, kann ich jetzt schlecht beurteilen. Aber ich finde das schon mal richtig geil, was hier bisher geboten wird. Und bevor ich hier euch viel zu viel vorwegnehme, kommen wir zum nächsten Spiel. Als nächstes habe ich hier Finding Your Childhood. Das ist ein ganz, ganz kleines Spiel, was zu einem Spiele-Programmier-Jam entstanden ist. Das Spiel ist jetzt nicht sehr, sehr lange und es hat eine gar nicht so komplexe Spielmechanik, sondern sehr einfach. Aber ich wollte es halt einfach zeigen, weil die Grundidee so super sympathisch ist. Und zwar ist es so, wie ihr sich in der Story sehen könnt, dass ihr aufwacht und eure Cousins und Cousinen sind zu Besuch und... Irgendwie sind eure ganzen Spiele irgendwie im ganzen Haus verteilt und ihr sucht jetzt eure Spiele. Und äh, ich habe das so ein bisschen geflasht, weil vielleicht kennt ihr das Gefühl auch, als ich so ein bisschen mit dem Sammeln angefangen habe, habe ich mich dann mal auf den Dachboden von meinen Eltern irgendwie auf Suche begeben tatsächlich, um noch vielleicht ein paar Schätze von damals zu finden. Und unter anderem habe ich da dann wieder mein altes Super Nintendo wieder entdeckt und ein paar Spiele. Und genau so ein bisschen dieses Gefühl so ein bisschen ähm, vermittelt hier das, das Gefühl auch. Und ähm, wie gesagt, es ist nicht sehr komplex, es ist auch nicht sehr lang, aber es ist einfach lustig. Ähm, ne? Also ihr seht schon, ähm, ihr wacht auf und ähm, ja, dann gucken wir mal hier, wo was rumliegt. Äh, auch das ist natürlich nur auf Englisch, aber auch hier ist der Text überschaubar. Man kann sogar das Spiel speichern, wobei es jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt nötig ist. Und wir gehen hier im Haus lang und hier seht ihr schon das erste Spiel und das finde ich halt sehr sympathisch so umgesetzt worden. Das sind halt auch die Spiele, die dem Ersteller dieses oder Erstellerin dieses Spiels entsprechend äh, die die Kindheit versüßt haben und das finde ich sehr sympathisch hier umgesetzt. Und hier Donkey Kong natürlich spitzen Titel, müssen wir nichts zu sagen und so durchsucht ihr halt. Ne? Das ist so, hm. So kleine äh, Sachen, wie äh, zum Beispiel hier, ne? es ist ein kleiner, kleine Kommode oder ein kleines Schränkchen. Und auf der Unterseite das, äh, der Schublade hat jemand einen äh, dick, also einen äh, P-Punkt gemalt. Hier haben wir die bösen Cousins und Cousinen, Haha! Ha, ne? Also äh, acht Spiele sollen wir finden. Wie gesagt, es ist halt nicht allzu sehr komplex. Hier haben wir das nächste. Es ist Yoshis Cookie, auch ein wunderbares Rätselspiel und es geht so weiter. Also das Spiel habt ihr in 5 Minuten durch. Deswegen zeige ich euch jetzt auch nicht viel von diesem Spiel, aber wenn ihr euch mal so ein bisschen auf eine etwas nostalgisch verklärte Suche begeben wollt, dann könnt ihr hier auf jeden Fall nichts verkehrt machen. So und als letztes haben wir ein Puzzlespiel dran und zwar In the Dark. Da kostet nur die ROM-Datei 4,99 Dollar oder ist auch als physische Version bei Bitmap Soft verfügbar. Und das ist ein sehr, sehr nettes Puzzlespiel. Das ist sehr stark mit einer Story aufgemacht und äh, grafisch sieht das natürlich sehr nett aus. Hier haben wir so ein bisschen äh, jetzt gerade natürlich so die Game Boy Color Version. Ge ist aber auch kompatibel mit dem klassischen Game Boy, wenn ich das jetzt nicht komplett falsch im Kopf habe. Wenn ja. Entschuldigt. <lacht> Und es ähm, ist ein Puzzle-Spiel mit einer sehr, sehr, sehr einfachen Prämisse. Aber was sich sehr geil spielt, wie ihr seht, äh, man kann speichern. Es gibt 100 Level. Ich bin aber noch nicht so weit, aber ich wollte euch das Spiel unbedingt zeigen, weil ähm, es ist echt nicht so einfach, wie man denkt. Ich äh, gehe jetzt hier mal zum Beispiel das zweite Level. Und zwar seht ihr hier das Spielfeld. Und das Spielfeld ist immer das gleiche, also die 3x3er-Matrix. Und eure Aufgabe ist es jetzt, alle Lichter auszuschalten. Das könnt ihr machen, indem ihr ein beliebiges Feld anwählt. Und wenn ihr das jetzt aktiviert, ändert das sich in das Gegenteil. Also, wenn das Licht wie hier jetzt an ist, geht das dann zum Beispiel aus. So zum Beispiel. Aber wie ihr denn seht, Gehen alle die Lichter, die sternförmig oder in Plusform darum sind, gehen auch denn quasi an oder aus? Und dadurch ist natürlich immer so ein bisschen Rätsel. Man kann jederzeit hier auch zurückschalten. Hier ist natürlich jetzt zum Beispiel die Lösung, dass hier dieses Feld hier jetzt anmacht. Das geht, wie gesagt, plusmäßig ein Feld nach links und ein Feld nach oben und unten und rechts und links. Schaltet sich jetzt alles aus? Und somit habt ihr das halt geschafft. Und es gibt halt für jedes Level so, so eine Paaranzeige, wie zum Beispiel beim Golf, weil Golf ist ja die Paaranzeige, okay, mit so und so viel Schlägen musst du jetzt hier eingelocht haben. Und so ist es hier, mit so und so viel Zügen ähm, müsst ihr das äh, einigermaßen knacken können. Wird natürlich etwas komplizierter nachher. Wie ihr seht, ähm, <lacht> ich bin nicht weit, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich bin ein Dulli, was dieses Spiel angeht. Aber ich versuche es immer wieder und immer, immer, immer wieder. Es, es, es macht fasziniert einfach so. Okay, also Paar ist drei. Das heißt, theoretisch in drei Zügen kann ich jetzt dieses Level schaffen. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Und zwar denke ich mir, okay, wenn ich das jetzt hier umschalte, dann kann ich das hier so schalten, dass wenn ich das jetzt hier aktiviere, das weg ist. Aber dann sehe ich gerade, habe ich mich jetzt aber selber in eine Falle manövriert, weil ich kriege das jetzt nicht mehr aus. Ähm, ich resette mal, <lacht> ich barmiere mich jetzt natürlich hier, aber das wäre möglich. Oder, Moment, wenn ich hier in die Mitte, dann habe ich das alles aktiviert. Ah, genau, und dann aktiviere ich das hier. Dann wird das obere oder das untere und das Licht in der Mitte weggemacht. Und dann gehe ich hier in die Ecke und dann habe ich das. Ne? also so müsst ihr da denken und euch da irgendwelche Vorlagen basteln und so weiter. Es ist echt nicht so einfach, wie ihr vielleicht denkt, weil im Prinzip man, man sieht dieses sehr einfache Spielbrett und denkt sich ja wirklich, okay, zu so schwer kann es schon nicht sein. Ähm, ich versuche hier mal eine ähnliche Strategie. Geht natürlich, ja, ah, und hier unten. Zack. Ne, also eine ähnliche Strategie mit erst in der Mitte und so weiter, mit den Strahlen. Und ähm, wie gesagt, es gibt halt 100 Levels. Es wird alles, alle 10 Level speichert sich das automatisch, euer Fortschritt. Und dann könnt ihr frei auswählen. Okay, ein ähm, Paar ist auch drei. Ich versuche es nochmal. Wenn ich jetzt hier unten. Ah, okay, dann ist das. Ähm, ja. <lacht> Wie ihr seht, es ist alles nicht so einfach. Selbst wenn ich denn jetzt hier denke, okay. Und dann gehen die beiden an. ähm, so gestalten sich halt die Rätsel. Ich, ich will euch jetzt nicht äh, noch länger zeigen, wie ich hier komplett verzweifle. Ich hoffe, euch hat meine Auswahl an Gameboy homebrew spielen gefallen. Wie gesagt, müsst ihr euch für jeden Geschmack was dabei sein, wo ihr an diese Spiele rankommt. Da habe ich euch natürlich selbstverständlich unten in den Kommentaren alles verlinkt. Wie gesagt, die ersten beiden Spiele gibt es kostenlos als ROM-Datei zum Runterladen, wobei Traumata Tra Traumaturium... Tarium ist halt nur die Demo, kommt noch irgendwann die Vollversion und wie gesagt, hier in the dark kostet allein die ROM-Datei 4,99 Euro oder ihr könnt bei bitmap soft das entsprechende halt auch in physischer Form bestellen. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut, tschüss.